Der Wille im Quantenfeld Während wir uns als selbstdenkende Wesen mit freiem Willen wahrnehmen, verstehen die Neurowissenschaften heute unser Bewusstsein als einen neurologischen Prozess in unserem Gehirn und den freien Willen als die Folge daraus. Diese Auffassung ist die wesentliche Schlussfolgerung aus dem berühmt gewordenen Libet-Experiment. In den 1980er Jahren untersuchte der amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet die zeitliche Abfolge zwischen einer Handlungsentscheidung und der dazugehörigen körperlichen Bewegung. Dabei konnte er im Gehirn der Probanden schon elektrische Impulse messen, bevor der Mensch die Entscheidung zu einer Bewegung gefasst hatte. Die Willensfreiheit der Menschen schien somit nur eine Art Illusion zu sein, die das Gehirn unserem Bewusstsein vorgaukelt. Passend zu dieser Sichtweise auf das sogenannte gehirn bewusstsein problem erläutert der Biologe Ulrich Wanke dass unser Bewusstsein möglicherweise unabhängig von der Materie in ein übergeordnetes Informations- oder Quantenfeld eingebunden ist. Quantenphysik ist wie Schokolade. Ist sie da, ist sie weg.